So, guten Tag Lars-Bo Jensen, ähm, du stehst da mit dem Rücken zur Wand, du äh, hast uns hier kurz bei Conference besucht äh, für den Nachmittag und äh, ich habe dich überfallen und wollte dir einfach ein paar Fragen stellen, mhm. aber vielleicht kannst du erstmal dich kurz vorstellen. Ja, ich bin Däne und wohne seit gut anderthalb Jahren südlich von Hamburg und äh, ich bin Literaturwissenschaftler, aber habe irgendwann angefangen auch Webseiten zu machen. Erstmal über Literatur und später über ganz viele andere Sachen. Und du arbeitest fast nur mit Google, oder? Ja, das stimmt. Ja. Wie, wie kommt das, wie, wie bist du auf Google gekommen? Ich habe ein CMS gebraucht, ziemlich einfach. So Und dann habe ich überlegt und gegoogelt, was ich schon kannte und was ich nicht kannte. Ja. Also, und total kannte ich bis dann, das sind jetzt anderthalb, anderthalb Jahre her, kannte ich gar nicht. Aber ich habe geguckt, was sie anbieten, wie das aufgebaut ist. Und was mich, mich bei Drupal äh, und Drupal, äh, überzeugt hat, ist die, die Dokumentation und äh, die Community sehr lebendig, ganz stark. Ja, ja. Und was ist deine Erfahrung? Was, was sagen die Nutzer von deinen Websites? Die sind echt begeistert, die sind super begeistert. Ich habe ganz glückliche Kunden. Die finden es einfach, die, die Wartung zu nutzen, also neue Daten anzustellen da, äh, und äh, ja, da gibt es so einige äh, äh, Dragon Drops, äh, Dragon Drop Funktionen und ja, die, die sind echt ziemlich zufrieden. Und ich hatte bisher keinen, keinen Kunden, der nicht, also der so empfunden hat, dass er mehr bekommen hat, als er eigentlich be gewünscht hätte. Ja. ja, ja. Also ein Content Management System im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Mhm. Und äh, du bist, also wir kennen uns ursprünglich über die Drupal User Group, ja. das einmal im Monat stattfindet. Was hat das für dich für einen Vorteil? Es ist interessant gewesen, da bin ich auf neue äh, Module gekommen, neue, also, da bekommt man halt mit, was andere Leute machen. Man kommt nicht, auf, auf, äh, nicht selber auf jede Idee und man muss ganz viel kennenlernen. Es gibt ja tausenden von Modulen und Möglichkeiten und wie, wie, wie, wie funktioniert Git und wie, wie äh, macht man äh, Themen und was weiß ich. Also, es ist meistens Code, aber manchmal auch. Also, es sind ja dabei auch äh, Kommunikationsberater, äh, Designer, also, die habe ich auch getroffen. Es ja, ist schon ins ja. also, ja. Der Austausch ist dann. dann ja, ich finde das wertvoll, ja, ja okay. sicher. Und bist du in der, also du bist selber ähm, ein, ähm, selber Ausländer aus, ähm, aus ja. Dänemark, äh, ja. Ausländer wie ich und ja. ähm, ist die internationale Community für dich besonders wichtig? Ja sicher. Dänemark ist ein kleines Land und Drupal ist da na, ist eigentlich schon sehr groß geworden. Es gibt manche manche von den, den größten. Webprojekten der Zeit werden jetzt auf Drupal umgestellt, beziehungsweise sind das schon. Und es fehlt an Drupalisten in Dänemark. Aber die Community finde ich nicht so stark. Also ich benutze kaum die, die dänische Community. Das, das ist eher also für mich natürlich international, das heißt Englisch. und und halt Deutsch. Yeah. Ja. <lacht> und ähm, wir haben in letzter Zeit sehr viel darüber gesprochen, dass Drupal 8 im Kommen ist und mhm. wir unseren unserem Code-Sprint vor zwei Wochen. Ähm, ist das für dich ein Thema, dass Drupal 8 kommt? Gibt es irgendwas, wo du dich besonders <lacht> drauf freust oder, oder ist das nicht wirklich? Und, äh, ist, äh, das äh, Spark-Projekt mit äh, ja, so Inline-Editing. Wizzywig äh, ja, schon heißt, interessant. Gewusst, ja. Ja. ja. Und ähm, ja, viele andere Sachen. Aber erstmal bin ich gespannt und äh, werde mitgucken. Ist das Spark-Projekt, <lacht> ist das sozusagen eine Antwort auf Feedback, das du bekommen hast von deinen Kunden? Also gibt es viel so. äh, Frage für von deinen Nein, die sind erstmal eigentlich. Davon begeistert, was man schon ganz einfach mit mit sieben machen kann, mit mit Field Groups und Entity Reference und, und Krams. Das wird schon also ziemlich gut mit EasyWig äh, und äh, ck editor zum Beispiel. Das wird schon äh, sehr benutzerfreundlich eigentlich für für Redakteure. Aber in Zukunft wird es noch besser. Ja. Cool. und wir freuen uns alle drauf. Ja, das wird bestimmt bei der nächsten. Äh in, in, in den nächsten Drupal User Groups behandelt. Und, ja, das ist äh, bald schon. Ja. Ja. ja, dann wir sehen uns bei einer Drupal User Group äh, in der ja. nahen Zukunft. Und danke für das Interview. Oder vielleicht beim Drupal Camp in Wolfsburg? Äh, stimmt ja, das auch. Ja? Ja. Ja. Hast du die cool. Daten parat im Kopf? aber ich die Daten parat? Ach, Haben nein. Ich Juni. Oh, nicht. Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Sonst will ich Werbung machen. Das war cool. Ich war letztes Jahr da. Schon sehr gut. Ja, gut. dann sehen wir uns spätestens dort. Ja, cool. Danke.